schönen guten morgen. Ich bin heute im Kloster Eberbach und das Wetter ist schon mal vorzüglich. Ich werde mir das hier mal anschauen und nehme euch mit. Nachher geht es noch auf eine kleine Rundwanderung. Ja, bin gespannt, was mich alles heute erwartet. Und hier hinten, wie ihr seht, da ist das Kloster Eberbach und da gehe ich jetzt mal hin. So, das Kloster Jöberbach liegt jetzt hinter mir, auch nicht nur wörtlich gesehen. Ich habe es besucht, ich fand es richtig klasse. Auch so der Zustand der Klosteranlage ist prima und. Ähm, ja, mit der Geschichte und auch mit dem Blockbuster, der Name der Rose. Es gibt ein paar Filmausschnitte. Es ist halt irgendwie ja, schon sehenswert und perfekt für einen Tagesausflug. Ja, ich fahre jetzt heim und äh, gönne mir demnächst noch einen guten Rieslingwein. Und mal schauen, wo es mich demnächst wieder mal verschlägt und der nächste Blockbeitrag kommt. Also, bis dann!